Oh nein. Okay, rufen wir das nochmal von Anfang an. Also, wir haben unsere Videokamera vergessen, was natürlich ganz toll ist. Also, hier bin ich. Ich ja, das ist mein Videoblog von der Code London, diesmal London. Seht ihr den Sponsor batch Das ist auch ganz wichtig. Also, das sind Alexander, Carsten und Ralf und die erzählen euch jetzt mal, wie sie den ersten Tag denn so fanden. Das kannst du nachlesen im Blog, steht Ja, aber das ist hier das Videoblog, das ist viel wichtiger. Carsten erzählt doch so gerne so viel. Also Ihr wisst, dass ich das nach Ignanus auf ja, YouTube poste. Ja, da freue mich auch drauf, dass sich die Leute irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit verschwenden, <lacht> indem sie sich dieses Problem. Seht ihn euch an. Seht ihn euch an. Hallo! Klasse. Also Leute, das ist der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man ungefähr so um fünf aufgestanden ist, zum Flughafen gerannt ist, dann nach London geflogen ist und eigentlich keinen weiteren Schlaf, eine Menge Koffein und Grupel hat. Nicht. Die Busfahrt war klasse, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Nur weil du so ein, ich darf jetzt nicht, äh, so, also das könnte man sonst falsch verstehen, wenn ich so komische Vergleiche ziehe, also halte ich, ich mich damit doch mal jetzt. Also die Kamera zu dir, wenn du, so. du schon die ganze also ich Ja, ähm, also äh, es ist ja. nämlich ganz toll, dass ich auf der DrupalCon bin. Ähm, äh, Habe ich schon gesagt, äh, äh, ja, äh, weiß ich nicht, was soll ich denn sagen, wenn ich schon die ganze Zeit rede? <lacht> Also, Leute, 1.30 haben wir schon. Jetzt brauchen wir im Übrigen nur noch Netz, damit wir das auf YouTube auch wirklich hochladen können. Ähm, Ralf. Nee. Ja, Jochen, geh nicht weg. Du warst doch gleich dran. Jochen. Ach Mensch. Das ist ja aber auch ein. Warte, warte. Das ist Jochen. Ja, das ist Jochen Lillich. Genau, Jochen Jochen wohnt nämlich auch bei uns und und das ist ja eine ganz, ganz tolle DrupalCon. Genau. der ich bin. <lacht> und, und Jochen, was wolltest du uns denn so sagen? Bist du denn gut hergekommen? Ich bin gut hergekommen, ja. Ich bin deswegen hergekommen, weil du da bist. Ach, achso, das ist auch gut, ja. Ja, ja. Habe ich das schon erwähnt, meine ich. Also. Ja, okay. Ich glaube, du hattest mal im, im Nebensatz. Okay, okay, okay gut. Wir, wir hatten es auch ähm, auf dem Weg hierher über ähm, das Thema Single Point of Failure. Da, da, da, da fühle ich mich aber nicht angesprochen jetzt von. Also. <lacht> Ja, ja. Ansonsten, ähm Ja, das Wetter ist auch nicht schlecht so eigentlich, ne? Ja, also also London, glaube ich, tatsächlich. Also ich ja, aber nicht nass geworden. der Regen kommt morgen, habe ich mir so sagen lassen. So, gut. Also, gehen wir mal wieder hierher. Habe ich nämlich eigentlich schon gehabt. Also, ähm, da ist ein ganz tolles Ballon-Druplicon, was ich euch jetzt nicht zeigen kann. Übrigens, das hier, das hier ist die Coda-Launch, ne? Also, wir sitzen, ne? wir sitzen hier voll krass in der Lobby, ohne WLAN und irgendwas, außer, außer, dass ich da bin. Ähm... <lacht> Aber du bist ja auch kein Weber. Ach Achso, ja genau, aber ich kann Videos aufnehmen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, also wir hatten einen tollen ersten Tag. Ich habe wieder ganz viele Menschen getroffen und es war eine große Freude. Und du redest schon um die ganze Zeit. Äh, äh, äh, äh, warte, warte, warte, das geht. Ja, ja äh, will, also will, mit will, der ganzen ja. Reflexion. <lacht> <wir das> <lacht> genau, habt ihr das auch gesehen? Ist auch irgendwo wahrscheinlich in seinem Twitter-Stream, aber das ist auch toll. Das, oh, da haben wir noch eins. Noch. Könnt ihr das sehen? Das ist auch ein Foto von mir. Von dir? Nee, wir kann eins machen? Ne? Nee, aber wir haben. Achso, im Übrigen. Doch, doch, hier, hier. Warte, warte, warte, warte. Boah, fantastisch. Sogar mit den Pauls. Wenn das nicht so reflektieren würde. Da sieht man aber eine das ist ja furchtbar. Und ich passe in das T-Shirt. Ich bin so begeistert. Gar nichts. Oh, äh, also, wie sehe ich aus? Ähm, ja. Unser ähm, Wart drei Tage voller Jubel. Und. Wenn das jetzt heute klappt, kriegt ihr noch viel schlimme Videos, das verspreche ich euch. Ähm, ja, schreibt ja Genau, schreibt sie ja ja, auch Videologs, die die Welt nicht machen. Jetzt, jetzt muss doch die Knopf da drin.